Hallo zusammen! Ich bin Jonas Bajona und ich arbeite als Digital Storyteller bei SRF News. In einer Agentur hätte ich vermutlich so einen fancy Titel wie Head-of-Web-Video-Development oder so, aber egal was es ist, zwei Sekunden später haben sie ja eh alle wieder vergessen. Und darum bin ich gefragt worden, ob ich das Video drehen könnte, wo ich meinen Job jetzt beschreibe. und ich bin eigentlich nur mäßig begeistert gewesen. und darum habe ich Bedingungen gestellt, dass ich es nur mehr in meinem T-Rex-Kostüm machen und sie haben ich Ähm, ja. Und darum schaust du mir jetzt gerade bei einem mehr oder weniger ganz normalen Arbeitstag zu. Als Digital Storyteller bin ich ständig online und schaffe praktisch mit allem, was Creators ich hat ich stehe hinter der Kamera animieren und hier und du vor allem viel Ideen generieren Oh, wow, ich sage tatsächlich Ideen. Wow. Ähm, mein Job ist es, mit SRF News ein noch besseres Online-Angebot anzubieten und Sachen wie Erklärvideos oder Templates für die Redaktoren zu konzipieren und zu erstellen. Ich habe extrem gute Mitarbeiter, einen wunderschönen Arbeitsort irgendwo im Nirgendwo und kann mich nach Lust und Laune mit News und Kultur auseinandersetzen. Ah, und äh, ich schaffe mit dem Linus. Geiles Hierchenfot. Ich arbeite eng mit unserem team zusammen und interessiere mich auch sonst sehr für die Themen, die bei uns anfallen. Etwas, das ich auch sehr gerne bei Vorträgen erzähle. Und das alles habe ich jetzt nur erzählt, weil ich für meine Stelle eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suche. Weil ich bin so dämlich, dass ich lieber mal eine Auszeit nehme und mich mal ein paar andere Projekte widme, die ich realisieren möchte. Ja, aber dämlich von mir? Gut für dich. Denn wenn dich das Ganze angesprochen hat und mich noch nicht von ganzem Herzen hasst, würde ich mich sehr über deine Bewerbung freuen. Mit oder ohne T-Rex-Kostüm?